Also Lübeck ist für mich ähm, ein Stück Heimat. Ich bin in Lübeck geboren und ähm, ich bin ein Fan der Lübecker Altstadt. Lübeck ja. ist wunderschön. Es liegt in der Nähe des Meeres und wir genießen es einfach nur. Lühe für mich bedeutet ganz viel, weil ich bin hier in Lühe seit 15 Jahren und fühle mich richtig, richtig wohl hier in Lühe. Lübeck ist für mich kulinarische Vielfalt. Lübeck ist für mich die großartigste Kulturstadt in Norddeutschland. Lübeck ist für mich eine geile historische Stadt. Lübeck ist meine Heimat. Lübeck jetzt für mich mein, meine Arbeitswelt meine Geburtsstätte. Ich bin ja in Lübeck der einzige Dolomitenansearch. Also Lübeck ist für mich die Nähe zum Wasser zur Ostsee. schöne schöne Altstadt. Lohnt sich auf jeden Fall. Schöner Ort zum Leben. Lübeck für mich. Ich fühle mich wie in Lübeck wie mein Heimatland. Das ist eine sehr schöne Stadt. ist eine kleine Stadt, aber du kannst alle hier erkunden. Es tolle Stadt you.